Ich habe Post bekommen und bei der Gelegenheit, also danke an Dennis für diese Post, ähm, anyway, bei der Gelegenheit denke ich mal, kann man gleich einen EDC-Check machen, also das Udo Poco Neckknife oder Patchknife ein ganz kleines feststehendes Messer. Oh ja. Was mit dem Clip versehen ist, kann man also hier oben auch einhängen, außen oder innen oder in der Tasche oder eben verschwinden lassen. Dann EDC-Checkmäßig. Hier ist mein Victorinox Swiss Champion gesichert an einer Schnur, horizontal, selbstgenähte Lederscheide. Dann hier. Das nicht so genau ortbare Handy mit etwa zwei Wochen Akkulaufzeit und wenn man auch akkuunabhängig sein will, für eine grobe Navigation und Zeit, meine Junghans Taschenuhr ebenfalls in einer kleinen selbstgenähten Tasche. So, jetzt gucke ich mir das mal hier an. Vielen Dank, Dennis. Wunderschön. Also, macht's gut, Leute. Und wenn ihr wollt, einfach mal ein kurzes EDC-Check. Das mag der Dennis immer ganz gern. Und ciao.